Kein Grund, Angst zu haben. Ich habe das Buch verloren. Ich bin der Shinigami Ryuk, ein Todesgott. Deinem Lachen nach zu urteilen, weißt du, dass es kein normales Buch ist.